Sieht eigentlich schon ganz nice aus. Genau. So, hier ist sie, meine kleine Ihr meine Auf eurem folgt die Verderbnis. Hallo meine Liebsten Liebe Community, jetzt gibt es endlich mal wieder ein Let's Play von mir. Nachdem ich ja jetzt so lange Pause machen musste, weil es mir nicht gut ging. Und ehrlich gesagt geht es mir auch jetzt nicht wirklich gut, aber ich habe so Bock mal aufzunehmen wieder für euch. Und ja, ich habe mir World of Warcraft Shadowlands ausgesucht und erstelle jetzt einen Todesritter. Äh ja, weiblich. Und ich habe mich für die Allianz entschieden. Denn die gefällt mir im moment von einfach der der und hier haben wir eine kleine gnome lady natürlich werde ich eine kleine lily machen Die tun wir jetzt ein bisschen anpassen sieht eigentlich schon ganz nice aus gell? man sieht es nicht gescheit weil die todesritter haben immer so einen grauen schleier drüber da am anfang das kann man aber alles später noch ändern ich mache jetzt eine kleine gnome Ah, das ist die erste Farbe. So machen wir es. Also, ich weiß nicht, Rosa will ich jetzt nicht <lacht> Ich will ein schönes Gesicht, natürlich. Oh, süß. Mit Sommersprossen. schaut es hier irgendwie so grandig. Nehmen wir das mit Sommersprossen Das Ur Bob Kurz. Mit oder ohne Zäpfchen. Da gibt es so viel Auswahl. Da könnte man ja jetzt stundenlang weitermachen. Ne, das fällt mir nicht. Glatze. <lacht> ja, das passt eigentlich ganz gut zu mir, gell? Locken. Locken passt auch, weil Locken habe ich sowieso so von Natur aus. Ja, die Frisur kann man später noch ändern. Da kann man zum Friseur gehen. Schauen wir mal, ob wir jetzt irgendwie pink finden. Weil die finde ich immer ganz süß. Hier haben wir Pink, Zahnräder als Ohrringe finde ich ja auch ganz klasse, bei Gnome sowieso. Getriebe und hier haben wir Edelsteine, die sind ja auch süß. Oh ja, Splitter. Kristalle sind auch schön, aber Splitter quält man fast besser. Rechts, links, gespannt, obere Ringe. Ja, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Also, WoW. Rissat hat es toll gemacht. Kristalle. Ich nehme Splitter. Die waren mal so eisblau, oder? Die Grüne ist auch nicht schlecht. Passt doch gut zu die Haare. So, hier ist sie, meine kleine Lili. Ich habe jetzt hier alles verdeckt. Also hier, hier oben ist mein Bild. Gut, dann betreten wir die Welt. Ein Held, das wart ihr einst. Ihr habt euch tapfer den Schatten gestellt und der Welt einen weiteren Sonnenaufgang erkauft. Mit eurem Leben. Doch das Böse gibt sich nicht so leicht geschlagen. Euer erlangter Sieg zerrinnt leicht zwischen den Fingern. Wieder senkt sich der Schatten des Todes über die Welt und hat dabei neue Streiter gefunden, um die endgültige Herrschaft zu erringen. Ritter der Finsternis, Herren über Runen des Todes und der Zerstörung, dem Willen des Lichtkönigs unterworfen. Dies ist die Stunde ihres Aufstiegs. Dies ist die Stunde eurer dunklen Wiedergeburt. Da steht er, der Lichtking. Ja, ich bin jetzt über dem Chat drüber. Ich hoffe, das macht euch nichts aus. Ich möchte den jetzt nicht unbedingt zeigen hier. Das können wir ein bisschen kleiner machen. Das ist so, was man am Anfang immer macht bei WoW. Man stellt sich so die Addons ein bisschen ein. Den Text. mal das Fenster freigeben. Und schieben den, den Chat ein bisschen nach unten. Und verändern ein bisschen die Größe, damit das hier nicht so arg störend ist. So, Kleider geht's nicht. Und dann tun wir ihn wieder fixieren. So, Delay. So, de Wie man sieht, ich habe einen Greenscreen. Ich habe es endlich hingekriegt, Leute. Ich freue mich so. Äh, war auch ganz einfach. Es gibt einen Haufen Tutorials auf YouTube. Und ja, die habe ich mir natürlich gleich reinzogen. Auch Likes da gelassen. Ähm, unser Bildchen können wir wieder ausmachen. Jetzt, jetzt können wir das, die volle Bandbreite von WoW sehen. Da ist es, jetzt haben wir es aus. Und wir bewegen uns mal hier zum Lichtking hin. Der Lichtking. Spricht. Spricht. Im Dienste des Lichtkönigs. Alles, was ich bin. Zorn, Grausamkeit, Rache. Verleihe ich euch, mein erwählter Ritter. Ich schenke euch Unsterblichkeit, auf dass ihr ein neues dunkles Zeitalter der Geißel einleitet. Seht die Länder unter uns, der scharlachrote kreuzzug will alles zunichte machen und die Kapelle des hoffnungslosen Lichts stellt sich uns trotzdem entgegen. Ja, welch eine Frechheit. Eine Schande für die Pestländer, sie werden für ihre Frechheit zahlen. Ihr werdet zu meiner Vergeltung. Auf euren Schritt folgt die Verderbnis. Geht nun, folgt eurer Bestimmung, Todesritter. Questziele meldet euch bei Instruktor Razuvius, sobald ihr dort seid. Ihr wisst, was zu so tun ist. Grausamkeit. Nein! Aber verleihe ich euch mein. Auf euren Schritt folgt die Verderbnis. Geht nun und folgt eurer Bestimmung, Todesritter. Tue ich, tue ich. Alles klar, Lichtkönig. Ja, ich bin unter seiner Kontrolle. Der kontrolliert mich. Jetzt rennen wir da mal hin zu unserer ersten Quest. Also, eigentlich war das jetzt die erste Quest, aber die zweite folgt gleich. Und schau mal, wie schnell das geht. Trotz, dass ich so ein klein, kleiner Gnom bin mit so kleinen Füßen. Macht die richtig große Schritte, gell? Eine kleine Lilly. Passend zu Shadowlands, Was? Leute. Im Dienste des Lichtkönigs. Ihr habt den Ruf des Lichtkönigs vernommen. Todesritter, die Zeit. Eure Meister zu antworten ist gekommen. In Ruhe. Was? Ich soll dich in Ruhe lassen? Ich soll aber eine Quest kriegen von dir rennt einfach das weg. Gibt's. Nicht so freundlich. So die Zeit ist gekommen, um eure Runenklinge zu erschaffen. Machen wir doch wir gleich. Wir sind hier fertig. Also keine Angst, ich werde euch jetzt nicht jeden, jede Quest vorlesen. Das bringt ja auch nichts. So, Runenklinge, die habe ich jetzt hier im Inventar und werde sie benutzen. Wichtig ist, dass man dabei an der Schmiede steht, sonst funktioniert es nicht. Schön. Ja, jetzt muss ich wieder mit diesem Typ hier reden, Nein, was ihr zu sagen habt. mit Razuvius. Die Runenklinge ist ein Teil von euch, ein Todesritter kann ohne Runenklinge nicht kämpfen. Quest beenden, gut gemacht Lilly, ihr habt es geschafft, eure erste Runenklinge herzustellen sehr schön da unten haben wir jetzt was neues gekriegt Runenschmieden ins Traktorat so wie es in der schwarzen Verbestung, befiehlt euch mit Hilfe eurer Fertigkeit Runenschmieden aus eurem Zauberbuch eine Rune in eure Runen beschriebene Seelenklinge zu prägen machen wir machen wir, die prägen wir jetzt und da müssen wir wieder an die okay, ich kann jetzt die Schmiede nicht auswählen Wahrscheinlich muss ich das hier öffnen. Runenschmieden. Das ist praktisch wie ein, wie ein Beruf. Rune des gefallenen Kreuzfahrers. Also diese Waffe hat dann eine Chance von 6% uns um, mich um 6% zu heilen und eure gesamte Stärke 15 Sekunden lang um 15 zu erhöhen. Ja, nett. Und hier haben wir die 0% zusätzlichen Waffenschaden als Frostschaden verursacht. Wieso 0%? Das ist ja bescheuert. Und die Verwundbarkeit von Gegnern gegen eure Frostangriffe um 3% erhöht. Dieser Effekt ist bis zu 5 mal stapelbar. Nein, die wollen wir nicht. Rune des Steinhautgargeuls. Graviert eine Rune in eure Zweihandwaffe, die eure Rüstung um 5% erhöht. Alle, alle eure Werte um 5% erhöht, das ist super. Zum Wechseln eurer Rune benötigt ihr eine Schm Runenschmiede in der Schwarzen Festung. Ja, das gravieren wir jetzt. Das ist die Zweihandwaffe, die werde ihr jetzt so anlegen, weil Einhand wird wahrscheinlich. Ja, dann habe ich halt nur in einer Hand ein Schwert. Dann habe ich halt nur in einer Hand ein Schwert und es macht halt nicht so viel Schaden wie jetzt der Zweihänder. Gut. Hätten wir erledigt. Dann fällt mir auf, muss ich jetzt noch was umstellen. Das zeige ich euch auch gleich. Interface. Als erstes schnell plündern. Sonst muss man immer alles einzeln rausholen. Und als zweites die Aktionsleisten. Die machen wir jetzt alle an. Ich werde sie nicht übereinander platzieren. So. Haben wir das auch. Gut. Was soll ich jetzt machen? Da vorne ist ein Fragezeichen. Also... Hat er wieder sein Platz geändert, der Ratsuvius? Quest ja. beenden. Lebt oder sterbt, die Wahl liegt bei euch. Ist okay. Ich gebe euch einen Schlüssel, der eure Erlösung sein wird. Diejenigen, die der dunklen Bruderschaft unwürdig sind, werden ans Herz von Acherus gekettet. Befreit mit Hilfe des Schlüssels einen unwürdigen Initianten. Erlaubt ihn, seine Ausrüstung zu tragen. Und mit euch um seine Freiheit zu kämpfen. Tötet und der Schmerz wird aufhören, versagt und ihr werdet für alle Ewigkeit leiden müssen. Lebt oder sterbt, die Wahl liegt Arsch, bei euch. Gut, der rennt schon wieder weg, deswegen habe ich die Quest jetzt schnell angenommen. Also hier anklicken. Das ist zu weit entfernt. Also, Mädchen, ich, ich stehe genau vor dir. Nochmal. Ich muss näher ran. Ah. Seelengefängnis von Acheros benötigt Fesselschlüssel von Acheros. Okay, den haben wir ja. Also können wir das da anklicken. Da ist es ja, Menno. Ich höre zu für das Erste. Das war ja easy. Das war ja easy. Also gehen wir jetzt gleich mal hoch und geben die Quest wieder ab. Ja, wie gesagt, die, die Todesritter. Geht nun. geleitet euch wohl, Schwester. Meldet euch beim Lichtkönig in der Schwarzen Festung, okay? Geleidet euch wohl. Ja, du dich auch. Ähm, da gehen wir jetzt hin. Da gehen wir jetzt hin zum Lichtkönig. Bin ich jetzt da vorbeigelaufen? Nö. Da geht's zum Lichtkönig. Hier sind Rüstmeister und alles Mögliche. Hier haben wir wieder diese wunderschöne Valkyrie. Die habe ich mir vorhin schon angeschaut. Schaut sie das mal an. Die ist so hübsch. Gehe ich sogar ein bisschen für euch? Ja, die Perspektive als Gnome ist natürlich nicht so. Gehen wir mal ein bisschen weg, dann sieht man sie besser. Ich finde die so schick, das ist doch voll die sexy Frau, oder? Machen wir gleich noch einen Screenshot. Und jetzt geht's weiter zum Lichtkönig. Der hat jetzt eine Aufgabe für uns. Kniet vor eurem Meister. Ja, Meister. Der Zeitpunkt, das das Blut unserer Feinde zu vergießen, rückt näher. Zuerst müsst ihr erfahren, was ihr zerstören wollt, bevor ihr euch Hals über Kopf in die Schlacht stürzt. Ich werde euch Sicht jenseits des Sichtbaren gewähren, mein Champion. Mit dem Auge von Acheros werdet ihr nun die Geheimnisse unseres Feindes stehlen. Na, Quest beenden. Hoch über dieser Plattform ist das Auge von Acheros. Dort werdet ihr eine Sonde herbeirufen, mit der ihr dann die Befestigungsanlagen des scharlach kreuzzugs bei Neu-Avalon analysieren könnt. Ja, das machen wir jetzt. Alle müssen sterben. Du auch. Ja, nu? Ah, das geht jetzt automatisch. Also ich kann eigentlich nur nach rechts und links drehen. Okay. Okay. Wir gehen da jetzt hin. Also, wie man sieht, ich habe hier einen Quest-Tracker. Der zeigt mir an, wie viel Meter ich jetzt noch entfernt bin. Deswegen werde ich mich jetzt erstmal unsichtbar machen. Und dann gehen wir mal dahin. Wir müssen ja da die Lage sichern und infiltrieren. Deswegen lenken wir jetzt die Tipsis hier mit ein paar Gulen ab. Seht ihr das? Ich liebe es. Wir gehen da jetzt hin und infiltrieren. Die sind jetzt beschäftigt mit die Gule und ich, ich schätze die Lage ein. Sehr gut, die Schmiede aber Jetzt sollen wir davor zum Rathaus. Tun wir uns wieder verhüllen, damit die uns auch nicht so sehen. Weil die schießen auf uns, ist klar, ja. Also wenn man hier nicht aufpasst, dann ist man ganz schnell wieder draußen aus dem Auge. Also wieder Gule. <lacht> Immer schön mit Taktik. Und jetzt die Lage einschätzen. Oh, jetzt haben sie mich entdeckt gehabt. Habt ihr das gesehen? So schnell kann das gehen. Obwohl ich mich so angestrengt habe extra für euch. Ja, Wrath of the Lich King. Das war die Zeit, wo der Todesritter rauskam und damals war, glaube ich, das maximal Level 75 oder 80, ich bin mir nicht mehr sicher, ist ja schon 10 Jahre her, aber das, das Level, womit man beim Todesritter gestartet hat, war 55, wenn ich mich nicht irre. Und ja, jetzt machen wir das nochmal. Was ist da jetzt schief gelaufen, Leute? Äh, ja, so. Jetzt gehen wir da ein bisschen höher. Vielleicht erwischen sie uns dann nicht ganz so. Schön geschafft! Mama mia, ist das ein... Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ach, zur Kirche, müssen wir... Da machen wir es wieder so, also schön beschäftigen mit Gulen. Gehen da hin. Infiltrieren. Das müsste jetzt eigentlich gewesen sein, gell? Ah ne, zur Burg müssen wir noch. Ihr lasst es mich nur, Leute, gell? Also so geht's nicht. Ja, die wunderbar epische Musik des Kreuzzugs, der Allianz. Ah, hier sollten wir jetzt die drauf knallen. Dann knallen wir mal. Ja. Lage einschätzen. Eingeschätzt, so. Und jetzt müssen wir wieder zurück. Jetzt können wir nämlich hier auf den Button klicken. Zurückrufen. Das Auge von Acheros zurückrufen. Das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt geht es wieder zu unserem Meister euer Wille ist nicht der eure. Tod kommt von ganz oben. Sie bereiten sich wie erwartet auf den Kampf vor. Doch da ist doch etwas anderes. Ich spüre die Anwesenheit eines alten Feindes. Ein Feind, den ich vor langer Zeit vernichtet habe. Es macht nichts. Wir werden sie mit Geball mit der geballten Macht der Geisel konfrontieren bevor sie überhaupt die Chance haben, ihre Häuser zu evakuieren und ihre Verteidigungen bereitzustellen. Und er erwartet meine Ankunft und ich soll zum Verabschieden, meine Lieben. Die erste Folge ist vorbei. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über jedes Like und jeden Kommentar und... Ich freue mich einfach, dass ich jetzt endlich mal wieder was machen kann. Ja, und ich hoffe, es, es gefällt euch und ihr abonniert mich. Alles Gute, ciao!